Liebe Freunde, Schwupp Kopfhörer auf. Willkommen. Heute wird Erdinger Weißbier passend zum Oktoberfest getrunken, was ja schon fast wieder vorbei ist, glaube ich. Aber besser spät als nie. Mein Nachdem wir jetzt wunderbar eingesungen haben, der Andi auch ganz fleißig war, werden wir jetzt versuchen, aus diesem Konglomerat der verschiedensten Takes einen Song zu basteln. Wir haben hier diesen lustigen Stapel an Gesang und da wollen wir mal gucken, was das Schönste davon ist. Ach, das ist das. Das war Take 239 eben. Da kannst du den Anfang mal von nehmen und dann bei dem anderen rein kopieren? Warum ist die Banane krumm? Mein sad out of thin air, at least I cannot. Mein sad out of thin air, at least I cannot tell. Ne? Ja, den letzten. Da ist mich das Tell auch noch drauf. Und Wir haben hier noch mehr Ticks. 235 und 235. Ne, die sind alle scheiße. Warum? ist die Banane gelb. Oh you came to be! Naja, fast die Töne getroffen, reicht. Sag nichts, Andi, sag nichts. Wir singen es einfach noch 30.000 Mal drüber und dann zieht das menschliche Gehirn äh, das was es hört zusammen in einen Ton der gut klingt. Deswegen klingen auch Fußballchöre immer super. So, so. Gut, jetzt habt ihr gesehen wie wir Guck mal, hier... Gucken mal, das ist das Endresultat. Ja. Nochmal mal hören? Ja. Oh, das, das blinkt hier gleich. Gleich ist aus. Oh. Ja. So, wir haben euch genug gelangweilt. Ihr stellt sicher fest, dass wir totale Dilettanten sind mit dem, was wir hier tun. Wir hoffen trotzdem, gefällt euch das neue Album, das dann jetzt wahrscheinlich bald irgendwann mal fertig ist. Wir haben schon zwei Songs... Fertig. <lacht> noch nicht aufgenommen. Tschüss. Sag Tschüss, Andi. Tschüss Andi.